Willkommen zum Tutorial für den Zusammenbau der Sensebox Home. Da die Sensebox ein modularer Bausatz ist, können einzelne Schritte zu Sensoren abweichen oder sogar in deinem Fall übersprungen werden. Zuerst zeigen wir euch, wie der Mikrocontroller in das Gehäuse eingesetzt wird. Dazu nehmt ihr das Gehäuse und richtet es mit der Aufbohrung nach unten aus. Der grüne Sensebox mikrocontroller wird nun auf der gegenüberliegenden Seite aufgesetzt, sodass der rote Reset-Knopf und der USB-Port nach vorne zeigen. Nun nehmt ihr die beiliegenden kleineren Schrauben und befestigt die Platine über die mittleren Bohrlöcher am Gehäuse. Wenn die Platine etwas Spielraum hat, ist das kein Problem. Als nächstes zeigen wir, wie das wi b aufgesetzt wird. Dazu haben wir auf alle Bs eine Kennzeichnung gedruckt, welche die Richtung anzeigt. Wenn du ein anderes Datenübertragungsmodul hast, also zum Beispiel LAN oder LoRaWAN, erfolgt das Aufsetzen aber genau gleich. Das WiFi-Bi wird auf dem XB Pod 1 aufgesetzt und vorsichtig in die Sockelleise eingedrückt, sodass alle Pins des Bis eingesteckt sind. Nun zeigen wir den Aufbau des Strahlenschutzgehäuses, in welchem der Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor angebracht wird. Im Strahlenschutz befinden sich einige Befestigungsteile, um diesen später außen anzubringen. Diese brauchen wir erst einmal nicht. Zuerst wird ein langes Sensorkabel durch die Öffnung im Boden des Strahlenschutzsensors gezogen und der Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor innen angesteckt. Der Sensor kann nun zusätzlich noch mit etwas Klebeband oder einem Kabelbinder am Ständer befestigt werden. Das Strahlenschutzgehäuse sorgt später für eine gute Luftzirkulation und schützt den Sensor gleichzeitig vor der Witterung. Nun kann das Strahlenschutzgehäuse noch zusammengesteckt werden und später wird der Sensor dann mit dem SenseBox Microcontroller verbunden. Als nächstes zeigen wir, den Aufbau des Feinstaubsensors. Dazu muss das Gehäuse für den Sensor mit Öffnungen für Kabel und die Luftzufuhr versehen werden. Die Öffnungen sollen gegenüberliegend auf den Seiten mit jeweils zwei Sollbruchstellen liegen. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, die Öffnung aufzubohren. Theoretisch kann man die Öffnung aber auch an den Sollbruchstellen mit einem stumpfen Gegenstand aufschlagen. Als nächstes nehmen wir den Feinschubsensor und legen ihn in das Gehäuse, sodass der Kabelanschluss und der Luftansaugstutzen an den gerade gebohrten Öffnungen liegen. Das Kabel für den Feinschubsensor hat eine andere Farbe und wird mit dem größeren Anschluss am Sensor angebracht. Dann werden Verschraubungen für den Kabelanschluss angebracht. Einfach die Kabelverschraubung auseinanderschrauben und dann die einzelnen Teile in der richtigen Reihenfolge einsortieren. Dann noch schnell zusammenschrauben und das war's. Auf der anderen Seite des Sensors wird nun der Schlauch für den Luftansaugstutzen aufgesteckt. Hier benutzen wir auch eine Kabelverschraubung, um den Schlauch abzudichten. Dann heißt es wieder richtig einsortieren. Am Ende ist etwas Druck auf den Schlauch nötig, um ihn auf den Stutzen aufzusetzen. Als letztes noch den Deckel aufsetzen und der feinschab ist fertig. Die außenliegenden Sensoren, also der Sensor für Temperatur und Luftfeuchtigkeit sowie der Feinstaubsensor, werden jetzt an die MCU angeschlossen. Dafür nehmen wir zuerst das Kabel aus dem Strahlenschutz und fädeln es durch die letzte Kabelverschraubung in das Gehäuse. Dort wird das Kabel in einen der Steckplätze mit der Aufschrift I2C-Wire eingesteckt. Danach wird das Kabel aus dem Feinstaubsensor genommen und durch die Verschraubung eingefädelt. Dieses Kabel kommt in einen der Steckplätze, welche mit UART-Serial beschriftet sind. Als letztes schließen wir noch das Mini-USB-Kabel an, über welches der Mikrocontroller programmiert wird sowie die Sensebox später im Betrieb mit Strom versorgt wird. Bitte beachte, dass der Mini-USB-Port empfindlich ist und außerdem der Hebelwirkung des Kabels ausgesetzt ist. Deshalb sollte später möglichst nicht am USB-Kabel gerissen werden. Nachdem die äußeren Sensoren angeschlossen sind, werden die übrigen Sensoren im Gehäuse angebracht. Dafür wird eine Montageebene aufgebaut. Zuerst werden vier Abstandhalter in die außenliegenden Löcher des Mikrocontrollers eingesteckt. Die Abstandhalter haben einen Rastermechanismus. Deshalb sollten diese, falls sie mal gelöst werden müssen, nicht mit Gewalt rausgerissen werden, sondern leicht am Kopf eingedrückt werden. Danach schließen wir die zwei Sensebox-Kabel in die i 2 c wire steckplätze um dort den Luftdrucksensor und den Lichtsensor anzubringen. Die Kabel werden durch die mittleren Aussparung der Montageplatte gefädelt. Dann wird die Montageplatte auf die Abstandhalter gedrückt und die Kabel mit den Sensoren verbunden. Die Sensoren werden mit jeweils zwei Abstandhalter ausgestattet und auf der Montageplatte befestigt. Hast du einen Lichtsensor gewählt, sollte dieser möglichst mittig im Gehäuse angebracht werden, um gute Messwerte zu erhalten. Der Luftdrucksensor kann in einen der äußeren Steckplätze. Als letztes wird der Deckel mit den Schrauben versehen und ein Silikagelbeutel zum weiteren Schutz vor entstehender Feuchtigkeit in das Gehäuse gelegt. Nun werden noch die Schnellverschlussschrauben eingedreht und damit die Sensebox verschlossen. Ich hoffe du hattest Spaß beim Zusammenbau. Nun musst du nur noch deinen Code auf die Sensebox laden und diese auf der Open Sense Map registrieren. Weitere Informationen zum Aufbau der Sensebox findest du auf sensebox.de go oder im Sensebox-Forum. Vielen Dank, dass du dir das Video angeschaut hast und willkommen in der Sensebox-Community.